Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest, siehe links unten. Und jetzt sprechen wir über die Ähnlichkeit von Figuren und den Strahlensatz. Was bedeutet jetzt, dass zwei Figuren ähnlich sind? Also wir haben jetzt diese Figur hier und sie sind wirklich sehr ähnlich zu dieser Figur. Tatsächlich sind hier alle Winkel aus und die Längen sind doch anders. Das könnte allerdings doch die gleiche Figur sein, sondern auf aber, aber von einem anderen Abstand gesehen. Und das ist, was Ähnlichkeit bedeutet bei Figuren, wenn alle Winkel gleich sind ja, und wir die gleiche Anzahl von Seiten haben, dann sind zwei Figuren ähnlich. Das steht ja auch. Zwei geometrische Figuren sind ähnlich, wenn sie die gleiche Seitenanzahl haben und die Winkel gleich zueinander sind. Wenn dazu zumindest eine Seite und daher auch alle anderen, das kann man be der beiden Figuren gleich ist, dann sagt man nicht, wie man daran gewöhnt ist, dass die Figuren gleich sind, sondern dass die Figuren kongruent sind. Also die Gleichheit sozusagen von zwei Figuren in der Geometrie, die sagt dass man nicht mehr gleich, sondern kongruent, das ist nicht keine Gleichheit, sondern Kongruenz. Ja? Und also wenn Winkel und Seiten, also alles gleich ist, dann sind die Figuren kongruent und wenn nur die Winkel sind äh, gleich, dann sind äh, die Figuren ähnlich. Und es gilt hier, dass das Verhältnis zwischen der Seiten, zwischen zwei ähnlichen Figuren, der entsprechenden Seiten, immer das gleiche ist. Wenn wir zum Beispiel hier C durch C' machen. Sagen wir mal, das Ergebnis wird 1,5 sein. Dann wird das Gleiche auch für D durch D' und vor B durch B' sein. Ja? Und das ist, ja, was das Das Verhältnis von entsprechenden Seiten, also Verhältnis bedeutet Bruch, ja, ist eine konstante Zahl. Hier 1,5. Diese Regel, also über die Ähnlichkeit und die dass das Verhalten, also dass der Bruch zwischen entsprechenden Seiten doch immer die gleiche Zahl ist, gilt nicht nur in Dreiecken, sondern in allen geometrischen, ähnlichen Figuren, die geometrischen Figuren, die ähnlich sind. Hier sieht man verschiedene Figuren, die ähnlich sind. Die Figuren, die genau die gleiche Farbe haben, dann sind sie ähnlich. Zum Beispiel jetzt hier diese vier Dreiecke sind ähnlich und vielleicht die zwei sind sind sogar kongruent weiß ich nicht da muss man das messen die Kreise jede Kreis ist zum, zu einem anderen sowieso kongruent die Ellipse müssen also ungefähr gleich aussehen also diese Ellipse und diese Ellipse da ist äh, die das Verhältnis der eine Achse durch die andere Achse gleich und das stimmt auch hier und daher sind diese Figuren, diese Ellipse konkurrent und diese auch. Aber da gilt es nicht. Also diese Achse hier ist viel breiter als diese hier. Entsprechend. Oder man kann auch das und das vergleichen. Also da das, diese Achse ungefähr die gleiche, aber diese Achse dann doch nicht. Und was haben wir da noch? Da auch noch zwei Ellipse, die fast wie Kreise aussehen, aber doch nicht sind. So. Drei Quadrate und so weiter und so fort. Das war jetzt über Ähnlichkeit und gehen wir zum Strahlensatz. Und der Strahlensatz ist eine sehr interessante Sache, weil man das auch in Physik sehr oft benutzt. Man kann zum Beispiel, wo steht das? Den, <lacht> man kann sogar den Abstand zwischen Moor, Mond und Erde berechnen. Ja, Seite. des des Abstand zum Mond. Das hat man schon in der in Antike Griechenland gemacht. ja. So, da kann man auch dieses Artikel mit diesem linken Buch finden. Und was bedeutet jetzt Strahlensatz? Wenn wir zwei parallele Geraden haben, dann ziehen wir zwei Strahlen, ja, die durch diese Parallele Geraden sind, dann sind diese zwei Dreiecke zum Beispiel ähnlich zueinander. Also das Dreieck ZbA und das Dreieck ZbA' A' die sind ähnlich. ja Da haben sie die gleichen Winkel. Also diese ist sowieso gleich. Und da kann man zeigen, dass diese Winkel auch gleich sind und diese Winkel auch gleich ist Da gibt es einen Beweis dafür. Entsprechend gilt es auch hier, wenn diese und diese Gerade parallel sind. Was Parallelität bedeutet, können Sie im entsprechenden Video sehen. Und das bedeutet jetzt hier, dass zum Beispiel AZ zu, zu, durch A', A' Z' ist das gleiche wie BZ zu B' Z oder zu WAB zu A' B'. Und entsprechend auch genauso hier. Das war auch mit Ähnlichkeit. Und der Beweis dafür ist ein sehr interessanter Beweis. Das kann man im Werk Elemente von Euclid finden. Vielen, vielen Dank.